Salut, ich bin Lili Marie und ich bin hier in der Burgarena Finkenstein. Das Wetter ist der Hammer. Gerade ist Soundcheck, denn hier wird heute Julian LePlay singen. Und ich darf ihn interviewen und ich bin richtig aufgeregt und gleich geht's los. Also seid bereit. Ciao. Interview und ich bin richtig happy. Ja, sehr cool. Wie geht's dir? Also, mir geht's gut. Die Sonne ist schön, Wetter ist schön. Aufgeregt? Das ist mein erstes Konzert seit langer Zeit. Ein Jahr wird jetzt nicht gespielt. Und bis, nein, eigentlich bin ich nicht aufgeregt. <lacht> das wäre gelogen. Nein, ich freue mich nur weiter. Super. Ja, wo sind wir denn hier? Wir sind auf der Burgarena Finkenstein in Kärnten. Also Hinter uns liegt der Farkersee. Der Wörthersee ist, glaube ich, in die Richtung. <lacht> Ganz sicher bin ich nicht. Ähm, und er ja, ist eine alte Ruine, wo man live spielen kann. Ich habe zweimal schon gespielt, aber noch nie oben, mm. weil es immer geregnet hat. Oh, schade, aber heute haben wir gutes heute Wetter. gutes Wetter. Ich auf mein Knie. Zum Anfang haben wir hier ein paar Entweder-Oder-Fragen. Oh, okay. Ja. Und ja, also, wir fangen gleich an. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Warum? Ah, weil, weil ich lieber gern leichtes Gepäck habe. Hotel oder Airbnb? Airbnb mag ich lieber. Das ist persönlicher. Das ist irgendwie so, ich, ich liebe das. Ich habe mein Album, äh, letztes Album habe ich geschrieben. Nur in Airbnbs, in Lissabon, Amsterdam, Schweden und so. Das mag ich. Ähm, Gitarre oder Synthesizer? Gerade Synthesizer, es wechselt sich immer ab. Okay. Bauernhof in Frankreich oder Hütte in Tirol? Weißt du da mehr schon? Ich habe in beiden Locations schon Musik geschrieben. Mhm. Ein drittes Album Zugvögel habe ich in Frankreich geschrieben. Das war schon sehr cool. Also auch am Bauernhof. Ja. Ja. Also das. Um, Hand in Hand oder Zugvögel? Hand in Hand. Wir gehen ab jetzt nur Hand in Hand. Und warum? <lacht> Wir gehen Hand in Hand. Ich mag Hand in Hand, mag ich extrem gerne. Zugvögel auch, aber es ist Tagesverfassung. Okay. Um, bei dir hat ja alles angefangen. Ähm, mit einer Castingshow, oder? Ja. Yeah. Äh, Contest. Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Mit zwölf und du hast nicht gewonnen, genauso ja. wie ich. Ja. Und ähm, wie war das bei dir? Ja, du, es, es gibt ja die Theorie, dass die, die nicht gewinnen, dann vielleicht sogar mehr Chancen mhm. haben. Ähm, insofern als halt wenn du gewinnst, dann hast du oft den Druck sofort irgendwas zu releasen und gleich irgendwie Musik zu machen, die du vielleicht gar nicht machen willst. Ich bin siebter geworden, da hat sich noch keiner wirklich interessiert und so konnte ich mein Ding quasi ja. mal durchziehen. Und ja, ich freue mich fast, dass ich nicht gewonnen habe. Verstehe Ups, Alvespe, ja. <lacht> <lacht> <Lebensretterin>, um, <ja. lacht> also bei mir ist es ja so, ich weiß, wohin ich will. Ich will ja. Sängerin werden. Okay. Aber das Problem ist, ich weiß, also das Problem, mhm. ich weiß einfach noch nicht, wer ich bin. Ja. Wie war ist das ja bei dir? Noch jung. Ja. <lacht> also mit, ich weiß, ich bin jetzt 27 und ich weiß es immer noch nicht. Also es ist sogar ganz gut, cool, wenn man nicht weiß. Wer man ist. Ein Part von Künstler sein, von Musiker sein, ist es nie zu wissen, immer auf der Suche zu sein, Fragen zu stellen, Antworten ja. zu geben, die man dann vielleicht wieder komisch will. Also schon gut, nicht gerade zu wissen. Ja? Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du meinst so musikalisch, welche ja, Musik genau, du machen meine sollst. Das findest du raus. Ich meine, in deinem Alter, ehrlich gesagt, das war bei mir die Zeit, wo ich mir ganz viel Musik angehört habe. Von Rock über Pop über elektronische Musik. Und irgendwann bleibst du dann hängen bei einem Genre. das machst du ja. dann. Was Aber du jetzt, dann immer im Kopf hast. Ja, jetzt musst du es ja ausprobieren. Es ja. ja. kann ja sein, dass du Heavy Metal dann irgendwann machst. Mhm. Wenn man auf Wikipedia auf akademisches Gymnasium ja. ähm, also, sucht, dann findet man, ähm, dass du ein, ein berühmter Absolvent des akademischen Gymnasiums bist. Ja. Ähm, hattest du ähm, dort viel Freiraum? oder? Im, Im Gymnasium, wo ich zur Schule gegangen bin, weißt du? ja, da war ich noch nicht bekannt, sagen wir so. Da war ich einfach nur der Julian, so wie ja. jeder einer von 30 Schülern. Ich habe schon damals gesungen. Jeder wusste, der Julian ist der auf diesem Gymnasium, der singt. Ich war in der Schulband, so. Aber da haben alle gemeint, ja, das ist so eine Spielerei und ja, das schauen wir mal, das wird nichts. Ein paar haben schon dran geglaubt, aber insofern, da hatte ich viel Freiraum, ja. weil ich nur der Julian war. Ja, du warst ja, als du du dort äh, in die Schule gingst, warst du ja ein Jahr in Australien. Ja. Wie war das und hast du dich dort gefunden oder warum warst du dort? Also es war tatsächlich, weil du jetzt vorhin gefragt hast, wie du es anlegen sollst. Für mich war Australien, da war ich 16. Mhm. War wirklich ein Punkt, wo ich, wo ich ein bisschen, wenn du es so, mich gefunden habe. weil ich dorthin gekommen bin, niemand hat mich gekannt. Ja? Ich habe dort eine Schulband auch kennengelernt, das eine Highschool mit 3000 Schülern. Ja. Ja? Und dort habe ich auch in einer Schulband begonnen und das erste Mal begonnen Lieder zu schreiben. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht nur singen, sondern ich will auch meine eigenen Sachen singen. Ja. Und das kann ich dir nur auch ans Herz legen, also mal zu probieren. und also, Du schreibst ja auch, ja, so genau. das weiter Probier's. auszubauen. Ja, weil das ist das Besondere, finde ich. Du hast eine mega schöne Stimme, also extrem geil. Ja. Und, und dann noch so, einen, noch so die Königsklasse, noch so eigene Texte, also einen eigenen Style zu finden, dann alles Gute dafür. <lacht> Danke. Ähm, wenn wir schon bei Australien sind, reisen und so. Du reist ja um äh, sehr gerne ja. und warst zum Beispiel wie gesagt äh, in Frankreich, in Tirol, in Kalifornien. Ja. Wo, wo noch? Also jetzt mein letztes Musikvideo, da habe ich auf die Hose her, habe ich in Marokko gedreht. Ja. Seitdem mag ich so weiter Hosen ganz gern, weil mhm. so jeder dort ein bisschen Locker. so angezogen, lockerer, und nicht so diese Skinny Jeans. Ja. Also Marokko und Sri Lanka war ich jetzt vor kurzem. In Bali war ich, also bis vor kurzem war ich nur in Europa und jetzt erstmals mit dem Album ja. habe ich, hab ich mir ein bisschen Asien angeschaut und quasi dann Afrika, arabischen Raum. Ja, weil immer wenn du reist, schreibst du auch Songs. Ja. Nur, was ich bemerkt habe, wenn man deine Songs anhört, dann hört man gar nicht, wo du bist, also zum Beispiel in Frankreich, Tirol ja. oder so. Warum? Du sprichst ja eigentlich mehr über Gefühle. Ja, es, es wäre komisch, wenn ich dann plötzlich so tirolerische Volksmusik ja. im Tirol schreibe und in Frankreich irgendwie so Chansons oder so. <lacht> ich mein, wär, manchmal hört man es unterschwellig, weil, weil eine Stadt oder ein Land oder auch das Meer, die einfach so ein Lebensgefühl gibt, ja, ähm, du kannst dann nur vermuten, wo es entstanden Ja, ist. weil ähm, ähm, wenn man dich anspricht ja. auf dein Privat, privates Leben, ja. dann ist es so, dass du gar nicht drauf eingehen möchtest. Woher weißt du das? <lacht> Ich weiß alles. <lacht> Stimmt. Also, wie trennst du dein privates und dein ähm, Jobleben? Mit meinem Namen. Ich heiße Julian Duple und ich habe auch einen Privatnamen. Ich sage ihn aber nicht. Ja. Nein, ist eh leicht rauszufinden. Ja. Aber für mich ist schon, also das war für mich ein, ein, ein, ein Ding mit 18, 19 noch zu sagen, ich, ich kehre eine Seite von mir raus. Das ist Julian Duplet, das ist jemand, der macht sich über diese Dinge Gedanken. Und der andere ist der, der dann um 4 Uhr in der Nacht auch um die Häuser zieht mit Freunden und Dinge erlebt. Aber das ist mein ja. Ding. Ich will auch nicht alles teilen. Ja. Du kannst mich gerne was fragen, aber ich antworte die Frage. Nächste ja. <Nicht zur> Frage. <lacht> ähm, ja genau, ähm, wenn, also noch, noch dazu, wenn du mit deinen Freunden bist, redest mhm. du dann auch, also ist es bei denen auch so getrennt oder singst du da gerne? Genauso wie nein, bei uns? Nein, nein, ich bin wirklich so das Gegenteil von dem, was man sich vorstellt. Man glaubt immer Sänger, so, so wie man in einen amerikanischen Filmen, die singen dann ständig, womöglich auch noch so wie in Musicals, dass sie jedes Gefühl irgendwie dahin <lacht> singen. Bei mir genau das Gegenteil. Also, ich, die Leute haben auch so eine komische Vorstellung, manchmal komme ich irgendwo hin und dann holt mich jemand, ich kenne nicht, und dann sagt, du, meine, da sitzt gerade meine Freundin im das ist hat Geburtstag, kannst du dir schon alles Gute zum Geburtstag singen, also als wärst du fast so der, der Sänger, ja. den du überall hinschleppen kannst, wo du jetzt was singen musst. So bin ich nicht, also ich hebe mir das für besondere Momente, genau. wie für so ein Konzert hier Ja, ich verstehe es, weil bei mir ist es, also ich bin ja noch nicht so, okay noch nicht so groß ja, wie du <lacht> ja. ähm, und dann sagen meine Freunde, komm, sing doch mal was oder so. Ja, die hat Geburtstag und ich so. so. Ja, es ist so, bist du, ich sage immer so, es ist ja, man, man, man fragt ja auch, keine Ahnung, was ist jetzt ein guter Vergleich? Ein, <lacht> I dunno, ich mir fällt jetzt ke gerade keiner ein, aber es ist ja doch ein Beruf. <lacht> irgendwie ja. Und wenn du ständig irgendwie dann verfügbar da, bist, Davon reden musst, ja. Ja, das also abschalten das ganz Ja, angenehm. das verstehe ich. Und wenn wir schon bei Musik sind, Du, bist, du wohnst in Wien ja. und ich habe gehört, da gibt es ein Projekt im ah, ja. ähm, ja, 13. Bezirk, ja. äh, wo du da sehr viel Musik produzieren wirst. Erzähl ja. uns mal davon. Ja, also du hast ja schon angesprochen, dass ich relativ viel immer meine Musik auf Reisen geschrieben habe, sehr viel unterwegs war, dort, dort, dort, komponiert habe. Zugvögel war so also das Album, wo ich genau immer äh, außerhalb Österreichs geschrieben habe und dann habe ich mir irgendwann jetzt beim vierten Album gedacht, es wäre doch total nett in Wien einen Platz zu haben mit ja. anderen Musikern, mit anderen Produzenten, ähm, wo ich auch kreativ sein kann und das habe ich jetzt durchgezogen mit ähm, meinem Gitarristen, der ist auch dabei, der Filou, das ist auch ein Produzent, und verschiedenste Songwriter und Produzenten aus Österreich und Deutschland. Wir jetzt in eine alte Villa, das ist eine Botschaft, die Ex-Botschaft von Neuseeland ist das und dort Stimmt. bauen wir gerade ein Studio, machen so Komponierzimmer. Und ziehen da alle ein im okay. Oktober, November. Heißt das, du reist nicht mehr? oder? Wäre ja doch ich schade, fürchte, oder? Ich trotzdem weiterreisen. Okay, ja. Nein, es ist einfach nur, dass ich eine Möglichkeit hätte in Wien. Ja. Und kannst auch gerne mal uns besuchen kommen. Das wäre ja. der Hammer. Und wenn ihr, ihr noch kein Küken habt ja. in der Gruppe, dann komme ich gerne ja, mal. Ja, ja, du kannst. Wir haben noch <lacht> keinen Küken. <lacht> ja, Ich bin da. Sehr gut. Komm uns besuchen. Es ist direkt das ist gegenüber von Schimbrot, vom Tiergarten. Super. Aber ich sag nicht genau wo. Psst. Da werde ich, werde ich mal vorbeischauen ja, und was ist eher fertig, die Villa oder das Album? Wenn es so weitergeht wahrscheinlich die Villa noch, weil ja? das liegt nicht an mir, da haben wir Bauarbeiter, die bauen das und die sind sehr fleißig, ich lasse mich ganz gern gehen und du alles zehnmal umdrehen, mhm. genau also das Album kommt nächstes Jahr. Okay und ähm, in der Villa wohnt ja auch der Filou? Ja. Und der hat dir ja auch geholfen beim, bei deiner neuen Single Millionär, ja. die ja ganz neu, frisch und geil ist. Ja, ähm, <lacht> ähm, ist er auch der Grund, warum du jetzt gerade bei Synthesizer bist? Oder? Nein, es bin, man glaubt es eher. Das bin eher ich. Ja. Ich fahre ich, ich seit zwei, drei An total auf elektronische Musik ab ja, ja. Ähm, und hatte immer schon wahnsinnig Lust, das einfach mit akustischer Musik, mit, meine, mit meinen Mitteln, mit meinen Texten zu kombinieren. Ja, weil ich finde, das haben noch wenige gemacht. Und er war so derjenige, der das dann getriggert hat in mir, auch ein, zwei andere Produzenten. Wo du sagst, Ä das ist doch geil. Ja, ja ich liebe das. Also gerade so ein Millionär. Ich bin am das total. Auch heute werden Millionär auch spielen. Ich mag beides, noch das ganze Leben, so, ja, so ein akustisches Song, den ich sehr gerne habe. Und das ist halt diese elektronische Seite. Das kommt schon aus mir raus. Ja, weil du gesagt hast, heute passiert viel Neues. Ähm, ich habe gestern in deiner Instagram Story gesehen, dass es jetzt Backing Vocals ja. gibt. Das ist ja was ganz Neues bei dir. Das ist verrückt. Das, äh, das kennt man eigentlich. Oder ich habe es immer nur bei großen Produktionen. Weiß nicht, Ariana Grande oder Pink oder so, Coldplay, äh Coldplay haben nicht mehr welche gesehen, aber es ist so auf diesem neuen Album ist extrem viel Gesang ja. drauf. Und ich habe gesagt, ich möchte jetzt auch mal zwei Sänger mitnehmen. Das sind zwei gute Freunde von mir und mal schauen. Ja cool. Ähm, und was erwartet uns alles beim neuen Julian Le Play der Millionär? So weißt du, der Sound, was, was jetzt. Ja genau, so kommt also bei Millionär ist ja was ganz Neues und.. Ja. Also, es wird viel so Songs in diese Richtung geben. Es ist, äh, ähm, es ist ja, es ist elektronischer, hier und da es ist es rhythmisch. Jetzt will ich will jetzt nicht sagen Rap, ich mache jetzt nicht Rap, aber das überhaupt nicht. Und es gibt auch sehr ruhige Songs. Auch heute, wenn du dann zuschaust, ich habe nach wie vor schöne, ruhige Balladen geschrieben und so. Aber es wird sehr geil. Hm. Spielst du heute Wir haben noch das ganze Leben? Oder? Das spiele ich fix. Ich spiele das okay. immer. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Ich sag mal so, falls ich es nicht auf die Bühne schaffe, zeitlich, können wir es ja jetzt mal Kannst singen. Kennst Weil du das den Song? Ja, es ist einer meiner Lieblingssongs. Ah, wirklich? Ja, wenn du ihn kannst, also, dann, dann können ja, wir ihn gerne singen. Ja. Magst du mit mir singen? Ja, gerne. Okay, gut, Passt. Dann lernst du die Band auch kennen. Ja! ja. ja. hast die Tonlage für dich. Und ich weiß, weiß und ich weiß. Ja, das passt doch. Super. Ja. Okay. Wir haben noch den ganzen Morgen, um frühstücken zu gehen. Wir haben noch die ganze Nacht, um tanzen zu gehen. Und ich weiß dass du bleibst, bis der Himmel mich dann ruft und ich zeig dir, dass ich bleib' bis zum letzten Atemzug. Ich bin noch nicht bereit, noch ist das Zeit, ich will die Welt mit dir durchsegeln. Und am Abend müde sagen, wir haben noch das ganze Leben. Noch das ganze Leben. Wir haben noch das ganze Leben. Noch das ganze Leben. Danke. Super cool. Danke, dass du Sehr da stark. warst. Ich freue mich, dass ich hier ähm, sein darf. Und ähm, mega. Und Sehr schön gemacht. Und weißt du was? In fünf Jahren stehst dann du da. Ja. Und so. dann machen wir du. Dann sitze Duo. ich hier. Ja, genau. genau. Und dann machen wir du dann und Dann singe ich dein Lied. Genau. <lacht> oh, ja. Das wäre. Oh, Ist cool. wär eine Ehre. Sehr Gut. Cool. Danke, dass ihr da wart. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und natürlich auch ein Abonnement. Und falls ihr mehr von Julian Le Play sehen wollt und hören wollt, dann schaut jetzt gerne in der Infobox. Und da sind alle Sachen, die ihr braucht. Und ja, danke, dass du da warst. Voll gerne, danke dir. Ciao. Ciao. <lacht>